So, erstmal drehen wir hier die Drehzeit was hoch. Ich mache erstmal die Oberseite, wo später der Faden durch soll mit 1 mm Bohrer. Ich will das Foto rotieren. Okay. Also, wir haben hier den Gummidichtungsring drauf. Das ich so. Jetzt scheint auch anti zu drehen. Und ich mache jetzt das Gegenloch. Das ist größer. Da haben wir 2,8 mm. So. Okay, und wir setzen das an. Na, wenn das mal nicht super geklappt hat. Nochmal ein bisschen durch. Ah, da kommt ein mehr. Ja. Okay, das war das.